Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Gäste, wir kommen gerade aus dem Landgericht. Ein weiterer Verhandlungstag gegen den Mörder des Anschlags in Halle, gegen die Synagoge und gegen die Menschen, die den Gietzdöner besucht haben, ist vorbei. Man kommt dort heraus mit gemischten Gefühlen. Man merkt, man hat einen Nazi vor sich, es ist schwierig, weil man ihm nichts nachweisen kann, was nicht ohnehin feststeht. Er bereut nichts, er steht zu seiner Tat, man muss ihm nichts in einem Gerichtsverfahren nachweisen. Das erstaunt, das ist eine neue Qualität, dass ein Mörder einfach zu seinen Verbrechen so steht und nichts bereut. Ich möchte euch sehr herzlich danken dass ihr diese Mahnwache hier organisiert. Ich danke euch auch im Namen der Überlebenden aus Polen. Marian Kalvare, der das Ghetto Warschau überlebt hat, sich geflohen ist, später sich auf der sogenannten arischen Seite versteckt hat, grüßt euch alle sehr herzlich. Er dankt euch dafür, und möchte euch stärken, was ihr hier macht. Und wir müssen alle das aus diesem Gericht heraustragen in die Gesellschaft. Denn die Sprachlosigkeit, die Sprachlosigkeit, vor der wir stehen, angesichts dieser, dieses Mordes, dieser Tat, macht uns nicht handlungsunfähig. Ihr zeigt es, versucht in dem antirassistischen Bündnis, verschiedene Gruppen zusammenzubringen, zu mobilisieren. Ich danke euch aber auch im eigenen Namen. Wenn man sich mit solchen Morden, mit solchen Taten auseinandersetzt, dann versucht man, objektiv zu sein, versuchen, das gesamtgesellschaftlich zu betrachten. Aber es gibt immer auch eine persönliche Perspektive. Die haben viele von euch, warum sie hier sind, teils als eigener Betroffenheit, aus Überzeugung, aus dem Verständnis für den anderen Menschen gegenüber. Und das hat mir gefehlt, denn in diesen Baseballschlägerjahren, in den 90er Jahren hier im Osten, hat das alles wahrscheinlich auch seinen jüngsten Anfang genommen, diese verbrecherische Ideologie, die dazu führt, dass man andere Menschen angreift. Ich möchte deswegen auch eine persönliche Geschichte euch erzählen. Was mich besonders berührt und ärgert, ist, dass so viele Menschen auch diese Tat damals gesehen haben, einfach vorbeigefahren sind, vorbeigegangen sind und nicht reagiert haben. Und es ist, wie Herr Kriworodzki gesagt hat, heute in seinem, seiner Zeugenaussage, es ist nicht möglich, dass jemand einen Drucker kauft, eine Waffe vorbereitet, in eine Metallwerkstatt geht, mit jemand zusammen wohnt, sich vorbereitet auf so eine Tat. Und dass es weder die Mutter, der Vater, der Kollege, der Mitbewohner und das Umfeld nicht merkt. Diese Hasseinstellung muss vom Umfeld bemerkt worden sein. Und das ist das, was uns zu denken geben sollte, dass wir das aus dem Gericht raustragen und in die Gesellschaft gehen, dass wir aktiv sind, dass wir diese Sprachlosigkeit vor dieser Tat durchbrechen. Ma Marian Calvary, der, mit dem wir in den letzten Jahren um Ghetto-Renten gemeinsam gekämpft haben, Esther Dschereit, hat uns dabei sehr tatkräftig auch unterstützt und viele andere. Er war auch sprachlos, obwohl er den Holocaust überlebt hat, weil man nicht weiß, wie... Wie kann man solche Taten erklären? Aber was man tun kann, es gibt immer die Möglichkeit, Widerspruch zu leisten. Und genauso wie hier auch zum Beispiel ein Mann, der gerade als Kurier eingesetzt war, anhalten konnte, schauen konnte, was mit Jana L. ist, was mit dieser Frau, warum liegt diese Frau auf dem Boden? Er hatte den Mut, er ist angehalten. Gegen ihn wurde auch die Waffe gerichtet. Und wir müssen diesen Mut haben. Wenn wir sehen, dass Menschen sich auf bestimmte Weise äußern mit ihrem Hass, dass wir sofort agieren, damit es eben nicht zu dieser Tat kommen kann. Diese Menschen, die Widerspruch leisten, die eingreifen, die haben mir persönlich gefehlt. Im November 1997 in Frankfurt Oder wurde ich selber mit einem Baseballschläger am Gedenkstein für die jüdische Synagoge mitten in Frankfurt Oder zusammengeschlagen. Im Gerichtsverfahren wurde bestätigt, dass Taxifahrer sich das angeschaut haben. Keiner stieg aus. Eine Straßenbahn fuhr vorbei. Sie fuhr sogar langsam, aber keiner griff ein. Als einige Monate später andere Neonazis mit einer Waffe auf mich warteten vor dem Studentenwohnheim und mir die Pistole an den Kopf setzten, gab es auch niemanden. Der, was, der den Mut hatte, einzuschreiten, obwohl dann Zeugen Aussagen waren, dass jemand aus der Straßenbahn das beobachtet hat. Und deswegen möchte ich unseren Blick auf diesen Menschen richten, der als Kurier damals angehalten hat. Wir sollten uns ein Beispiel an ihm nehmen. Und genauso danke ich auch euch, dass ihr hier seid und beständig diese Mahnwache hier führt, ihr verdient große Hochachtung weil ihr aufrütteln wollt und dafür bin ich euch dankbar persönlich aber auch im Namen all der nachkommen wie ich die sich versuchen angesichts der vergangenheit der erfahrung unserer großeltern mein, auch aktiv zu bemühen sowohl die erinnerung zu erhalten aber auch in der gegenwart aus aus der Erinnerung zum Handeln zu animieren. Denn erinnern heißt handeln. Und ich weiß nicht, was mein Großvater damals in Auschwitz-Birkenau, als er sich vor der Selektion versteckt hat, in der Latrine, sich für die Zukunft ausgemacht. hat. Er hat wahrscheinlich nur an diesen Tag gedacht, dass man bis zum Abend überlebt, bis zum nächsten Tag, noch ein Tag. Genauso hat es mir Marian Calvary erzählt. Man wollte einfach nur den nächsten Tag überleben. Es ist so, dass er überlebt hat und ich bin hier in Deutschland. Man wollte ihn ermorden und jetzt bin ich mit euch hier aus unterschiedlichen Zusammenhängen und wir kämpfen immer noch gegen diese, diesen Hass und gegen diese faschistische Ideologie. Und deswegen wollte ich euch dafür danken, weil das für viele Familien genauso wie Rebecca Blady das heute auch in ihrer Zeugenaussage unterstrichen hat. Die transgenerationelle trauma -Weitergabe ist für viele in den Familien ein, ein Phänomen, das real ist, das bislang nicht genügend Beachtung erhalten hat, weil man natürlich Angst hat, dass wenn die einstigen Shoah-Überleben auch nicht mehr da sind, dass dann plötzlich eine neue Opfergruppe entstehen könnte. Aber es geht nicht darum, dass man eine, zu einer neuen Opfergruppe gehören will. Denn wir wollen ja keine Opfer sein. Wir wollen nicht Objekte sein. Wir wollen Subjekte sein und wir wollen nicht reduziert werden darauf, auf eine bestimmte Erfahrung, die wir gemacht haben, hier in Deutschland, mit Gewalt. Und deswegen freue ich mich auch, was du heute als Überlebender des Anschlags im Kieztünner gesagt hast, dass du auch was von dir, von deiner Erfahrung zurückgeben willst an diese Gesellschaft. Und ich möchte mich einfach nur noch mal sehr herzlich bei euch bedanken, weil das sehr, sehr wichtig ist, zusammenzuhalten in dieser schwierigen Zeit.